So, dann kommen wir zu dem Thema E-Mail. Ich habe jetzt mal Folgendes vorbereitet. Ich habe einen Client Bob und Alice. Je nachdem, Bob hat die IP 10, Alice hat noch gar nichts, 11. Dann den e mail server mit 12 und später schauen wir uns noch den dns server mit der IP 13 an. So, Jetzt installieren wir erstmal Software und zwar... Der Bob braucht ein E-Mail-Programm annehmen, das ist das E-Mail-Programm, dann auch Alice braucht ein E-Mail-Programm annehmen So. und jetzt richten wir uns den mail ein. Hier brauchen wir einen mail und dann schauen wir hier gleich mal rein. Meldoname filius.de, das lassen wir mal. Und wir starten den und sagen, neues Konto erstellen. So, und da erstellen wir mal ein Konto für den Bob. Mit einem supergeheimen Passwort, 123, neues Konto erstellen. So, dann kriegt auch Alice, 123. Auch ein Konto und hier in der Kontenliste, hier haben wir praktisch die beiden ähm, E-Mail-Adressen, also die beiden Konten, die mit, der, mit dem Domain filius.de miteinander verknüpft wurden. So, jetzt müssen wir bei den Clients dieses E-Mail-Konto einrichten, also wir starten das E-Mail-Programm und hier haben wir noch kein Konto, darum müssen wir erstmal sagen Konto einrichten. Das ist erstmal der PC von Bob. Die E-Mail-Adresse können wir nochmal spicken. Die lautet hier bob.adfilius.de. So, Server, den finden wir hier. Also das ist die 192.168.0.12 Aufpassen, dass wir die Kompunkte haben. Postausgangsserver ist genauso und der Benutzername ist Bob und 123 das super Passwort. So, das E-Mail Programm von Bob ist eingerichtet. Jetzt schauen wir bei der Alice. E-Mail Programm starten, halt zu schnell. Also, das ist die Alice. Die E-Mail Adresse ist alice@ at Dilius.de, Pops, 3 äh, Surfer und SMTP ist wieder gleich, ist die IP-Adresse, Benutzername Alice und unser super geheimes Passwort. So, speichern. Und jetzt müssten die ähm, E-Mails die e eigentlich schon durchgehen. Ja, richten wir das mal so her. Ja. So, und dann versuchen wir mal E-Mail zu verschicken. Haben wir jetzt zu kleinen Bildschirm. Ich mache es jetzt einfach mal so. Also, neue E-Mail von Bob an Alice at, halt nicht Web.de, das ist ja gut. Mache ich gleich Schleichwerbung. Also, filius.de und Hallo und hi. Wie geht es? So, und dann schauen wir mal beim Senden, was sich hier tut, senden. Man sieht hier schon, das ging jetzt recht schnell, mal die Geschwindigkeit weniger und hier sieht man auch schon gesendete Elemente. Posteingang ist noch nichts drin. Jetzt gehen wir auf Alice PCs P äh, PC und rufen die E-Mails die e ab. Gibt es die Geschwindigkeit reduziert, dass man das folgen kann. Also zum E-Mail-Server werden die Pakete entsprechend abgeholt. Und hier haben wir auch schon den Bob. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte darauf antworten. Klicke ich hier drauf und es schaut dann aus wie im richtigen E-Mail-Programm, dass also hier die ähm, E-Mail die e unten, die man empfangen hat, äh, drunter steht und drüber kann man dann entsprechend äh, beantworten. Also, äh, hi Bob. Hier geht es gut. So, dann können wir wieder sagen senden. Man sieht hier auch, wie hier praktisch die E-Mail zum E-Mail-Surfer äh, ja, transportiert wird. So, dann gehen wir wieder zu Bobs äh, PC und sagen, wir wollen jetzt auch die E-Mails abrufen. rüberschieben. So, und dann haben wir im Posteingang hier schon diese E-Mail von Alice und die könnten wir jetzt wieder beantworten. Okay.